Es ist nicht deine Schuld, dass du nicht genug Geld verdienen kannst. Der überraschende Grund, warum du immer noch nicht genug Geld verdienst und dein Reichtum nicht erreichen kannst, liegt am Programm, an deinem Mindset. Das ist falsch und schädlich, zumindest teilweise. Wenn du dich umsiehst, wirst du viele Menschen sehen, die versuchen Geld zu verdienen, aber es ist fast in allen Fällen trotz der harten Arbeit erreichen sie keinen Reichtum. Du weißt wovon ich rede, oder? Vielleicht kannst du es sogar erzählen. Fallen dir die Sätze ein wie Geld verdienen ist harte Arbeit oder Geld stinkt hallo und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist ina janel und in diesem video gehe ich auf eine liste mit glaubenssätzen mit dem du täglich geld verlierst höre dir diese liste ganz aufmerksam an und eliminiere die sätze aus deinem gebrauch indem du nach einem rezept was ich am ende des videos erzähle umformulieren kannst. Also, hier ist die Liste, die du unbedingt durchgehen solltest. Glaubenssatz Nummer 1 Über Geld spricht man nicht. 2 Diese Neureiche 3. Du kannst nicht alles haben oder wenn du da was haben willst, musst du dafür hart arbeiten. Viertens. Es gibt keinen Goldiesel, arbeiten, arbeiten, sparen etc., denn von nichts kommt nichts. Fünfter Satz. Geld wächst nicht auf den Bäumen. Sechs. Viele wollen reich sein, nicht glücklich. Du kannst reich werden, wenn du glücklich bist. Aber Reichtum macht nicht zwingend glücklich. 7. Wer 10 Millionen besitzt, wird von manchen mit 100 Millionen müde belächelt. 8. Ich bin schlecht in Mathe. 9. Geld verdirbt den Charakter. Man muss hart arbeiten für Geld. Geld macht nicht glücklich. Zehnter Satz. Wir können uns das nicht leisten. Elfter. Geld ist nur in begrenzter Menge vorhanden. Zwölfter. Lieber arm, aber glücklich. Geld ist nicht wichtig. 13. Wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich. 14. Das letzte Hemd hat keine Taschen. 15. Satz. Das Geld wächst nicht auf den Bäumen. 16. Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. 17. Ich fühle mich unwohl mit viel Geld in der Tasche. 18. Glaubenssatz. Wir sind nicht reich, aber wenigstens sind wir ehrlich. 19. Satz. Reichtum entsteht. Auf Kosten anderer. 20. Geld ist nicht wichtig. Es ist doch nur Geld. 21. Satz. Geld ist die Wurzel allen Übels. 22. Geld ist da, um es auszugeben. 23. Ich bin einfach nicht gut mit Geld. 24. Satz, meine Familie hatte nie viel Geld, war nie reich. 25. Satz, Geld ist ein begrenztes Gut. Da ist mir beim Durchlesen der Liste richtig kalt geworden. Mein Mindset ist sehr positiv bezogen auf das Geld, das würdest du aus meinen Videos kennen. Und ich möchte dir jetzt ein Rezept verraten wie du das auch für dich ändern kannst. Wenn du noch weitere Glaubenssätze bei dir gefunden hast, schreibe sie nieder auf ein Zettel und gehe folgendes vor. Als erstes, die Sätze muss man entlarven. Das können Zitaten sein, das können Gedanken sein, das können Äußerungen sein die du für Wahrheit hältst, die bei dir im Gedächtnis hängen geblieben sind. Was steckt dahinter für dich? Dann hast du ein negatives Mindset zum Thema Geld, wenn du an diesem Satz sehr oft hängst. Deshalb bist du finanziell noch nicht da bist, wo du sein willst. Das bedeutet nicht, dass das für immer ist. Das Mindset ist änderbar. Aber du musst das machen. Du musst die Entscheidung treffen, um es zu ändern. Schritt 2. Verwandle negative Glaubenssätze in positive Glaubenssätze. Um das zu ändern, sollte man alte überholte Glaubenssätze nicht mehr denken, damit sie die Macht über dich nicht mehr haben. Diese Gedanken sollte man loslassen. Dann damit gehen auch die negative Einstellungen weg. Und wie du das machen kannst, du kannst die negative Sätze einfach umformulieren und zwar in das Gegenteil in die positive. Obwohl es ist echt nicht einfach ist, etwas so über ein Wort zu werfen. Du gehst die einzelnen Sätze durch. Frage dich, warum dieser Satz gerechtfertigt ist für mich. Entspricht er tatsächlich der Wahrheit oder entspringt er dem Hörensagen? Aber vor allem spielt er aktuell eine Rolle in meinem Leben. Des Weiteren finde Gegenargumente. Wie ist es tatsächlich? Versteckt sich hinter dem unangenehmen Satz doch etwas Helles, Positives, wenn es auch ein Senfkorn Und Schritt 3? Umsetzung Du formulierst die negativen Glaubenssätze um. Es muss was Realistisches sein, was dich antreibt, was dich motiviert in einem Satz. Wenn du umschreibst, Fühle oder empfinde, was du fühlst, was in dir vorgeht. Wer war dein Vorbild? Von wem hast du diesen Satz gehört? Wenn sich der Satz nicht gut anfühlt, dann passt das noch nicht zu dir. Also, überlege nochmal und nochmal und schreib einfach daneben auf. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Geld verdienen ist harte Arbeit. Das ist der negativer Satz. Positiver Satz. Geld verdienen ist einfach und macht Spaß. Negativer Satz. Geld stinkt. Positiver Satz. Geld schenkt finanzielle Freiheit. Verinnerliche. Danach. Deine positive Glaubenssätze indem du sie ruhig, laut und am besten mehrmals am Tag dir vorliest oder anhörst. Und nur so nach und nach hilfst du deinem Unterbewusstsein, signalisierst, dass du willst und verankerst diese Sätze. Wichtig, dass du diese Sätze mit einer Überzeugung sprichst. Ich danke dir! fürs Zuhören und Zusehen in diesem Video und wünsche dir viel Erfolg bei der Umformulierung deiner negativen Glaubenssätze. Und wenn du noch mehr positive Glaubenssätze lernen möchtest, dann schaue ich dich auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mehrere Videos zum Thema Geldglaubenssätze und Geldaffirmationen gemacht. Einige verknüpfe ich dir in der Beschreibung. Werde glücklich und reicht dazu. Bis demnächst im neuen Video.